Also in, in Deutschland gibt es 2300, 320 Berufen ungefähr so. Und äh, Es äh, ist schwer von die Deutsche zu verstehen diese, äh, diese Berufen. Oh, deswegen also habe ich äh, die, die andere Kollegen gefragt, wie können die Migranten diese Berufe für, äh, verstehen? Dann haben wir eine Idee äh, gefunden. Können wir in die unsere Seite ein bisschen über die äh, die Berufe äh, in, äh, übersetzen und erklären? Was kann man in diesem Beruf? Zum Beispiel jetzt, wenn ich einen IT-Beruf, äh, einen IT-Bereich machen, kann ich in die it berufen äh, zu verstehen und erklären in unserer Sprache. Und wie gesagt, also hier in Deutschland gibt es ein Problem in dem integrationskurs und keine äh, gute Beratung, Beratung in diesem dieses Thema. Deswegen machen wir diese, äh, diese Beratung und erklären in die Arabische Sprache. Warum er erklären wir in der Arabische Sprache? Weil die, die meisten äh, Migranten hier in Deutschland oder die Flüchtlinge äh, sie macht jetzt die, äh, sie machen jetzt die Deutsch -Kurs zwischen die A1 bis B2. Und da kann man nicht allein in die, äh, die, die, die deutsche Seiten recherchieren und die Informationen zu finden. Deswegen jetzt äh, übersetzen wir die die Berufe in unsere Seite. In, in unsere Seite. Am November habe ich in eine Gruppe in, in die Social Media oder in Facebook eine, eine Beitrag Beitrag äh, über die Dualstudium geschrieben und dann äh, gab es hier viele, äh, also viele äh, unbekannte äh, hinzufügen und äh, die ganzen Leute hatten mir auch in die Privatnachricht Nachricht geschickt kannst du ein bisschen erzählen und kannst du äh, zuerst war für mich das ist äh, kein problem also wenn ich äh, meine, die die migranten oder die äh, die flüchtlinge ein bisschen erzählen was habe ich äh, äh, gelernt also wie äh, ja deswegen also äh, die ganze leute hat mir äh, hinzugefügt und das war ein bisschen äh, zuerst habe ich kein problem aber nach ein, ein monaten es gab viele, viele ungefähr 100 Nachrichten. Deswegen habe ich mit meinem Bruder zusammen gesetzt und da haben wir gesprochen, warum machen wir keine Seite in Facebook machen. und dann erklären wir die ganze Sache in dieser Seite ohne unsere unsere Namen. Dann er hat mein Bruder gesagt, also wir wir haben keine Zeit und jetzt machen wir eine neue lernen und wir haben vieles zu tun und haben wir keine Zeit. Und dann habe ich in die, die, diese Gruppen mit den Leuten gesprochen und dann habe ich gefunden zwei Personen auch. Sie machen auch auch Ausbildung. Und dann habe ich mit diesen Leuten gesprochen, ob eine Seite zusammen machen und dann können wir diese Seite äh, steuern und äh, betreuen und sie haben also diese Person, diese die zweite Person eine Person macht eine Ausbildung als äh, Bauzeichner in München und die, die andere macht auch eine Ausbildung als äh, Mechaniker und äh, das war ein bisschen äh, interessant wenn es gibt viele verschiedene Berufe und äh, ich habe mit der die Gruppe zusammen äh, getroffen, und die Skype und die, äh, Messenger, Messenger, Messenger und die Facebook äh, gesprochen. Und dann haben wir eine Entscheidung zu treffen, eine Seite zu, äh, zu öffnen. Jetzt, äh, nach, dieser, nach der Website, haben wir auch die, äh, die Gruppe äh, auch erstellt. Weil äh, wir, unsere Gruppe, äh, keine Zeit immer haben. Deswegen also, äh, auch, es gibt viele Leute macht Ausbildung und hat äh, Erfahrung. Und können wir, nicht, äh, wir sind äh, vier Personen und äh, wir können nicht immer äh, diese vier Personen die, von den ganzen Leuten äh, die, die Antwort äh, äh, zu schicken. Deswegen haben wir auch eine Idee bekommen. Dass wir eine neue äh, Gruppe erstellen und können wir dort äh, zusammen mit den anderen Leuten diskutieren. Jetzt in unserer Seite, in der Facebook-Seite, die erste, äh, Seite, haben wir ungefähr äh, 29.000 29, äh, Follower oder Fans. In unserer Gruppe haben wir äh, 34.000 Personen. Und wir haben auf äh, unserer Website jeden Tag äh, Aufrufe zwischen 2.000 bis 4.000. Immer äh, die Leute fragen, wie kann man eine Bewerbung schreiben Und die, die, die Bewerbung, das ist eine, ein etwas äh, Besonderes in Deutschland. Zum Beispiel in unserer Heimat, wenn ein Person einen Beruf oder einen Job zu suchen oder jetzt in unserer Heimat gibt es keine Ausbildung. Deswegen, wenn ein Person etwas einen Beruf zu lernen, kann er einfach gehen von der Firma oder die Geschäft vor und sagen, also ich brauche hier arbeiten. Ja, Aber hier in Deutschland gibt es etwas anderes. Anderes. Zum Beispiel, wenn eine Person ein Studium oder eine Ausbildung oder einen Normaljob Job äh, zu suchen, braucht er eine äh, Bewerbung. In Deutschland gibt es viele äh, Flüchtlinge und äh, viele äh, Migranten. Und die Migranten brauchen die Informationen und wir haben die Informationen. Und warum nicht mit den Leuten nicht äh, teilen? und auch, es gibt auch hier etwas also wir versuchen die Motivation von die Leute äh, erhöhen wenn jeden Tag gibt es äh, wenn, zum Beispiel du bist eine äh, Flüchtlinge und jeden Tag äh, sucht, suchst du die Facebook und jeden Tag äh, findest du die Beitrag von der Ausbildung dann äh, die Motivation äh, in unsere ja, deine Motivation ist äh, steiger äh, er, erhöht und äh, dann äh, gehst du äh, von die äh, Arbeitmarkt und suchst du die, die Ausbildung unter die die Arbeit